Willkommen zurück bei den Tupfnoter Tutorials. Wir haben unser, unser Stück erstellt und haben auch die Auszüge gemacht und möchten nun das abspeichern und natürlich auch drucken. Wir haben zwei Auszüge erstellt, nämlich die Begleitstimme und die Hauptstimme. Damit der Tupfnoter das auch weiß und sich speichern kann, müssen wir ihm das noch sagen. Dazu gibt es den Eintrag Produce und jetzt sage ich, ich möchte jetzt Auszug 1 und 2 abspeichern. Um speichern zu können, melde ich mich an bei der Dropbox. Das macht dieses Login. Login verbindet Zupfnote mit der Dropbox. Leider kann Zupfnote, oder was heißt leider? Zupfnote kann eben nur über die Dropbox speichern, weil das eine Webanwendung ist. Ich logge mich also an und nenne es ZN-Tutorial. Das ist der Ordner, unter dem ich diese, meine gespeicherten Daten in der Dropbox wiederfinde. Wenn ich hier auf Login gehe, dann kommt er beim ersten Mal auf die Dropbox-Seite, wo ich mich nun mit meinen äh, Credentials anmelden kann. Und es scheint ein kleiner Bug zu sein, man muss es offensichtlich zweimal machen. Also schreibe ich hier nochmal ZN Tutorials. Und jetzt sehe ich hier, ich bin eingeloggt in Dropbox mit ZN Tutorials. Und wenn ich nur auf Speichern drücke, dann speichert er mir die ABC-Datei und auch den, die, die PDF-Dateien. Sieht man hier, er hat sechs Dateien hinzugefügt. Warum fügt er sechs Dateien hinzu? Wenn ich hier in die ZN-Tutorials gehe, hier, er speichert die ABC-Datei und er speichert die Auszüge in A3 und A4. Also für, für den A3-Drucker und für den A4-Drucker. Im A4-Drucker sieht man, dass er die Seiten einzeln darstellt, ausgibt und bringt also Schnittmarken an. Und anhand dieser Schnittmarken kann man die Seiten hinterher wieder ordentlich zusammenkleben. Bei A3 stellt er natürlich das komplette Blatt auf einmal dar. Wenn man nun diese PDF-Datei ausdruckt, ist es wichtig, dass man den Drucker so einstellt, dass eine hundertprozentige, Darstellung kommt, das heißt, dass das Bild nicht nicht vergrößert oder verkleinert wird, weil sonst passt es nicht mehr auf die Harfe. Man muss auch darauf achten, dass das Bild auf dem Blatt zentriert ausgedruckt wird, sonst hat man äh, oben alles und unten nichts. Das heißt, unten fehlen, fehlen dann die, die Schnittmarken und natürlich auch die Zufnoder Not, äh, Notizen. Ja, das war's schon mal. Wir haben gespeichert und wir haben die Auszüge erstellt. Weiter geht's im nächsten Film.